Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr aus einem Quest Controller einen Wolf Index Controller macht. <lacht> Nicht ganz so, aber äh, fast ähnlich. Denn ich habe einen kleinen, ja, dann nehmen wir es mal Bausatz von Kiwi bekommen und äh, ja, den stelle ich euch heute vor. Alles Weitere gibt es nach dem Intro. Hier sind wir schon beim Umbau und äh, ja, hier haben wir das Kiwi ja, Controller Grip Set, sage ich einfach mal. Und das gibt es in verschiedene Farben. Wir schauen uns das gleich mal an. Das Ganze kostet 39,99 Euro und ich finde es gerechtfertigt, ist ähm, vollkommen auch von der Qualität in Ordnung. Wir haben ein richtig schönes ja, Feeling, Haptik ist vollkommen in Ordnung. Hier ist eine schöne Schaumstoff, weiche Schaumstoffabdeckung so mit ja, eigentlich Silikon, was auch wasserabweisend ist. Und drunter ist Schaum, also es fühlt sich sehr, sehr ja, weich an, sage ich einfach mal. Und äh, anbei haben wir noch solche Abdeckungen hier, die können wir uns hier dran machen. Das ist eigentlich ganz einfach. Hier diese Schlaufe, mach mal die einfach dran, so, so, zack. Und schon haben wir die... Diese Abdeckung hier drum, ja, Vorteil ist hier, wenn man hier schwitzt, kann man es äh, waschen, das ist so ein normaler Textil, Kletttextil und ja, dann kann man halt jederzeit wieder waschen. Das muss man aber, ja, muss man überlegen, was man haben möchte, was man vom Feeling her besser findet und ähm, also ich finde die richtig gut. Auch ohne dieses Textilband, äh, aber äh, das ist Geschmackssache. Was wir bei, bei der Montage beachten müssen, ist, dass wir von den äh, Quest-Controllern alles demontieren. Das heißt Batterie Deckel ab, Batterie raus, die, dieses Band, was unten dran ist, auch rausmachen Und so steckt man das ganz einfach rein. Ich äh, probiere das jetzt mal, ob es so einfach klappt. Also, wir haben äh, hier jetzt ein Kiwi-Aufsatz oder Kiwi Grip. So, das wird einfach reingeschoben, wie ihr seht. Dann haben wir hier noch ja, so, eine, so eine kleine Schlaufe, die wir hier dran machen müssen, damit das äh, alles hält. Hier oben seht ihr ganz gut. Hier haben wir jetzt äh, das Batteriefach. Hier ist noch so, einen, äh, ja, so ein, so ein äh, Streifen, Kunststoffstreifen dran. Da wird die Batterie quasi eingelegt, damit man die Batterie einfacher rausziehen kann, weil, man, äh, ja, weil die Batterie jetzt ein bisschen tiefer drin sitzt durch den äh, Grip. Und äh, ja, das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe auch hier die, diese, diese analoop akkus die kann ich sehr empfehlen. So, jetzt setze ich das hier mal ein. So. Na, ist, ist nicht, nicht immer so einfach. So, jetzt habe ich es aber. Und man muss darauf achten, dass hier diese, diese Lasche, dass der, äh, ja, dass der Akku dahinter davor sitzt. Und die Lasche dahinter, dass man das direkt jetzt, ich könnte jetzt ziehen und dann habe ich den Akku direkt raus. So, dann haben wir hier die, diese Klappe. Ist auch relativ easy gehalten. So, jetzt ist es zu. Und ja, schon kann ich mir den Controller hier dran heften. Zieh einfach, um diese Schlaufe hier an die Hand zu befestigen. Und wie ihr seht, ne, also da geht nichts mehr verloren. Zusätzlich haben wir hier trotzdem noch eine Handschlaufe, die wir uns umlegen können falls es hier ja, abreißen sollte, da weiß der Geier was. Aber äh, ist mir jetzt noch nicht passiert. Man kann die natürlich auch entfernen, aber ich finde die eigentlich trotzdem ganz praktisch. Das muss man äh, vollkommen selber entscheiden, äh, individuell. Ich finde das vom, vom, vom Handling her echt super. Ich habe jetzt äh, mit meinen Händen keine Probleme. Ich habe, ja, ich denke mal eine normale Größe für einen Mann äh, Hände. Ähm, jetzt kommt natürlich die Frage, wenn Leute kleinere Hände haben, ist das immer noch trotzdem so gut. Kann ich jetzt nicht ganz beurteilen, aber ich denke schon, also wenn man mit den normalen Controller kein Problem hatte, wird man hier auch keine Probleme haben. Ich komme an jeden Button dran, muss mich nicht irgendwie großartig strecken. Ich finde es teilweise sogar ein bisschen bequemer für mich, dass, auch, ja, dass man ein bisschen was Größeres in der Hand hat als nur diesen, diesen kleinen Stick jetzt hier. Und ich finde es super gemütlich. Also auch hier diese Handschlaufe, die ist äh, echt sehr weich. Egal, ob man jetzt dieses Klettband dran hat oder nicht. Und ähm, ja, also ich habe bis jetzt echt noch keine negativen ähm, Erlebnisse damit gehabt. Äh, finde es viel besser. Vorher habe ich was von ProTube gehabt. Das war natürlich auch nicht schlecht, aber das finde ich jetzt noch einen Tick besser. Ein bisschen besser gelöst. Und äh, ja, die Batteriefächer, die Originalen, also die Deckel, gut weglegen, nicht wegschmeißen, weil erstmal braucht man die nicht mehr. So, dann ist noch dabei, sind so, solche ähm, ja, Schutz, Schutzkappen, sage nenne ich jetzt einfach mal für den äh, optischen Ring, sind auch dabei, die kann man sich hier, hier so drum legen. Ne? Die, die halten dann auch relativ gut, die kann man einmal hier so ein bisschen rumklappen, und äh, ja, dann sind die ein bisschen besser geschützt. Ich habe sie jetzt nicht montiert. Das muss man auch selber wissen, ob man die jetzt unbedingt haben möchte oder nicht. Äh, sind durchsichtig. Deshalb werden auch die Sensor. Äh, auch noch erkannt von von der Quest, aber selbst äh, wenn man jetzt hier an die Wand schaut, ich äh, schraube schon mal an der Wand vorbei, aber ähm, ja noch ist nie was kaputt gegangen oder so, aber das äh, muss dann jeder selber wissen. Ich bin echt froh, äh, dass ich hier die Dinger habe, weil äh, es, es ist viel viel gemütlicher als äh, vorher und äh, ich kann euch die nur ans Herz legen. So, gehen wir mal kurz auf die Seite. Und äh, ja, hier sind wir auf der Seite 39,99 Euro, den Link packe ich euch natürlich unten in die Beschreibung rein, könnt ihr dann auch, äh, ja, wenn ihr wollt, gerne über diesen Link bestellen, ist ein Affiliate-Link, das heißt, ihr bezahlt nichts mehr, äh, ich habe aber ein bisschen was davon, von daher, äh, ja, ist eine Win-Win-Situation vielleicht, ja, und hier seht ihr, man kriegt den in verschiedene Farben, hier wäre auch was für Beat Saber, ne? habt ihr ja rot und äh, blau, ähm, ich... Ich wollte es einfach nur ein ganz schlichtes Schwarz und ähm, ja, so könnt ihr euch auch bestellen: Schwarz mit diesen äh, ja, farblichen Schlaufen da dran. Und äh, ich finde, äh, im Gegensatz zum Quest-Controller, zum, Quest -Controller, äh, zum, Quest, zum äh, index controller ist das hier auch verdammt gut. Und äh, ich bin ja eh auf Kriegfuß mit den äh, Index-Controllern, äh, weil die keine vernünftige Grip-Taste haben. Und äh, ich habe da meine Probleme mit, von daher spiele ich echt lieber mit den Quest-Controllern, muss ich sagen. Und so wie es jetzt ist, ist es echt perfekt und wäre cool, wenn man wirklich so ein System hat, wo man sagt, mit den Quest-Controllern oder mit dem Controller-Typ kann ich jetzt jedes Headset benutzen und äh, damit spielen, dass man das halt wie so einen normalen Controller oder Joystick nimmt. Äh, ja, aber das geht ja leider nicht. Wir müssen dann immer die benutzen, die auch äh, wirklich original dabei sind. Ja, aber... Ähm ich kann es euch nur empfehlen, 39,99 Euro ist meiner Meinung nach nicht so viel. Es ist halt die Frage, ähm, es kommt jetzt bald die Quest 3 raus. Ähm, das wird dann wahrscheinlich nicht mehr passen. Ähm, ja, ob man das jetzt noch investieren will, muss man dann auch selber wissen. Aber ich denke, selbst äh, die Quest 2 wird noch läng längere Zeit ähm, ja, aktiv sein. Und ähm, ja, da hat man trotzdem dann weiterhin Spaß damit. Und ja... 40 Euro ist da echt nicht so viel, meiner Meinung nach. Ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ja, was vermitteln. Wenn Fragen sind, äh, eurerseits, könnt ihr die gerne stellen in den, äh, ja, in den Kommentaren. Oder aber auch in unserer Facebook-Gruppe. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Via World Germany Facebook-Gruppe oder im Discord. Könnt ihr auch gerne joinen. Ist alles unten in der Beschreibung drin. Und äh, ja, wenn noch Fragen offen sind, könnt ihr da auch gerne Fragen stellen. Oder halt unter den Kommentaren. Ja. Ich bedanke mich jetzt erst erstmal fürs Zuschauen bei euch und ähm, ja, Dankeschön, wenn äh, es euch gefallen hat, natürlich Link, ach Link raus, <lacht> Abo raus und Daumen nach oben und äh, ich sage jetzt mal Dankeschön, bis zum nächsten Mal, tschüss.